Ich spiele ein Tank. Das heißt, ich schütze die Gruppe, indem ich mich mit meinem Schild vor sie stelle. Auch wenn ich gerade mal nicht im Spiel bin, habe ich ein Schild, das mich schützt und habe ich Hilfe. Im Psalm lesen wir, ich harre auf Gott, meine Hilfe und mein Schild. Wie ein Schild ist Gott manchmal vor mir, um mich zu schützen. Und die reinste Hilfe erfahre ich von ihm, wenn ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann, dass ich mich im Gebet immer wieder an ihn wenden kann. Und diese Zuversicht wünsche ich auch euch.